Musik ist hitverdächtig, dieser Mann auch. <lacht> Guten Morgen, das Wochenende steht vor der Tür. Da ist es aber nett. <lacht> Stora, die Musik köstlich. Und wir haben uns dann entschlossen, die Haare so zu lassen, wie sie sind. Ja. 4.000 Studenten der internationalen Regie, ja, ja, ja. auch bei unserem Regisseur, der jetzt nur noch bei Armani einkaufen geht. Sollten Sie heute Abend vorhaben, ins Varieté zu gehen oder in den Zirkus? Denken Sie noch mal drüber nach. Wir haben morgen hier Entfesselungskünstler, die könnten diesen Besuch überflüssig machen. <lacht> ja. Und einen richtig fetten Superball. 36.666. Morgen früh halb sechs. Genau. Wollte ich auch sagen.